So, <lacht> ja, bin ich wieder live gegangen. So, ja. Sollte passen. Schiebe ich das hier mal weg. Und das hier mal weg. So, sind hier nur noch Forge of Empires Fenster. So soll das sein. Und dann kann ich hier die kleine p wieder anmachen. Wo ist sie denn? Wo ist denn die kleine p Livestream. Und kleine p und den Reset. Yes. So. Kleine p, -P ist noch nicht an. So, jetzt. Jetzt ist sie an. So. Und sie ist wieder verschoben. <lacht> warum verschiebt die sich immer? Liegt das? Nein, 100%? Woran liegt das? Es ist weder 90 noch 100. Verstehe ich nicht, warum sich die hier ständig verschiebt, die kleine Kamera. Naja. Das ist äh, ein wenig nervig, dass sich die immer verschiebt. Muss ich sie wieder nach da schieben? Nee, eigentlich ist es falsch, wie ich das jetzt mache. So. So. Okay. Gut. Gut. Okay. So, dann bin ich jetzt wieder online mit Forge of Empires und ähm, ich hoffe, es funktioniert soweit. Es wäre auch ganz lieb, wenn ihr noch mal kurz schreiben könntet, ähm, dass es funktioniert, dass es äh, klappt, weil so ganz äh, sicher bin ich mir da immer noch nicht. <lacht> Läuft, ich danke dir. Ich kann noch nicht lesen, wer es geschrieben hat. <lacht> Irgendwie... Ja, meine... Mein... Dings hier spinnt. Mein OBS spinnt gerade. Danke dir, Topstar. Das läuft. Ähm, ich habe gesehen, du, du warst vorhin auch kurz, wo, wo ich äh, fehler, fehlerhafterweise ähm, schon mal gestartet habe. Warst du auch auf YouTube, äh, Topstar? Aber dadurch, dass ich auch Affiliate bin, werde ich jetzt ähm, auch, also zumindest wenn ich, wenn ich ähm ja nee, doch, ich werde ich werd nur noch auf Twitch streamen. Ähm, ich überlege, ob ich die Videos hinterher hochlade. Auf YouTube. <lacht> ja, so, übliche Abendeinsammlung also jetzt gibt es nicht wirklich was ähm, zu berichten oder zu erzählen von mir, ich werde einfach mal alles durchgehen vielleicht fällt mir dann irgendwie was dazu ein äh, was ich zu manchen Sachen ähm, jetzt nochmal sagen kann und äh, wo ich dann vielleicht nochmal informativ noch ein bisschen was zu beitragen kann aber generell wollte ich jetzt erstmal auch selber alles durchgehen Gucken, dass ich vielleicht noch ein bisschen in der GG zocken kann. Es sieht so aus, als ginge hier <lacht> um drei, <lacht> noch ein Sektor. Ein Sektor muss noch geholt werden. Es geht um 23 Uhr noch, äh, um 23.47 Uhr noch ein Sektor auf. Da werde ich dann noch dran mitwirken. Wichtig für die Nacht, 48% Zermürbungsreduktion ist ja gut, dann kann ich noch ein bisschen Zermürbung bekommen. Und sonst ist hier anscheinend schon wirklich alles geholt. Ein paar Randsektoren könnte man noch angehen. Ja. Halb sechs in Thailand. Ja, Armin ist fleißig heute. Ne? <lacht> Armin ist fleißig, aber Armin äh, filmt quasi auch seine, seine äh, Party-Nacht oder oder was auch immer. Also wie er unterwegs ist ne, in Thailand und seine Zeit verbringt gerade. Genau, also hier müsste ich auch nochmal... Vielleicht können wir, das, können wir das heute Abend äh, noch angehen, dass ich hier mal Ordnung schaffe, weil das ist ja hier... Ziemlicher Murks mit irgendwie halber Lebenserhaltung und <lacht> ja, meine Marskolonie ist immer noch ein Gerümpel. Aber es reicht, es reicht vollkommen aus. Ähm, es ist nicht besonders effizient jetzt, aber die Güter sind ja jetzt auch nicht mehr wichtig. Ja? Also davon habe ich auch mehr als genug von den Marsgütern So, bis halb eins bin ich auf jeden Fall noch wach. Kann ich hier nochmal... <lacht> die alle für eine Stunde anmachen. Ja, er ist auf, er ist auf dem Motorrad unterwegs, aber ähm, ich habe vorhin auch mal bei ihm reingeschaut. Ähm, er unterhält sich halt auch einfach mit, mit Leuten über Dinge auf Englisch. Ich habe ich hab, hab nicht genau gehört, worum es geht. Ich wollte nur einfach mal gucken, ähm, was er jetzt da so, äh, so macht und ich hatte halt irgendwie andere Leute gesehen und er läuft halt irgendwie auf der Straße rum und unterhält sich mit Leuten und äh, streamt es halt live. Keine Ahnung, ob es da irgendwie ein bestimmtes Thema gibt oder ob er einfach nur sein <lacht> seinen, sein Wochenende streamt sozusagen. Also mit dem Motorrad rumfahren das ist ja sowieso, finde ich, finde ich auch krass, muss ich ehrlich sagen, dass das jemand live streamen kann ähm, und dass es so exzellent funktioniert in Thailand, ja. Und warum funktioniert es hier nicht? Warum hat man hier ständig Netzabbrüche, wenn man einfach unterwegs ist? Ja. Also Deutschland ist definitiv ein drittes dritte Weltland, was Mobilfunk angeht. <lacht> über Dinge, ja, über Dinge. Also ich, ich habe nicht zugehört genau. Also ähm, ich habe zwar zugehört, aber es war nicht genug, dass ich mir irgendwas gemerkt hätte. Von dem, was er da mit den ähm, Leuten geredet hat. 800 Bart, 21 Euro für eine Dame am Strand. Hat er nachgefragt oder was? Oder hat er hat er sie gleich mitgenommen? Und äh, was, was macht denn die Dame? Ich hoffe, ich hoffe nicht das. Er ist doch verheiratet. Oder hat zumindest... Nee, hat eine Freundin. Ach, ja, für den Stream einfach mal gefragt, okay. <lacht> ja, das ist äh, ein Blick Einblick in Thailand. Und dann geht, geht die Dame mit ihm surfen, nehme ich an. Surfunterricht. Äh, hi. Also Falco nennt dich immer Caleb. Stimmt das? Ist es richtig ausgesprochen? Caleb Thorin. Oder eher Celeb soran Celeb Sorin. Thorin. Schwer. Schwerer Name. Aber schön. Schön zu lesen. Aber wahrscheinlich muss man, das ist so ein Name, den muss man hören, ähm, um den gut aussprechen zu können. Vielleicht. <lacht> ist mir bei mir auch egal, ob man Chris Nane sagt oder Chris Nine, Kann man beides. Aber ich glaube, das... Ist auch nicht ganz so schwer. <lacht> Armin ist lustig. <lacht> okay. So, was mache ich jetzt äh, Tolles? Warum ist denn jetzt die Kamera schon wieder verschoben? Ich habe sie doch gerade eingestellt, dass sie über meinem Bildchen ist. Jetzt ist sie schon wieder woanders. ich, ich werde verrückt warum verschiebt die sich einfach immer diese kleine kleine gemeine jetzt ist sie auch noch zu kurz glaube ich ach so weil sie weil ich sie kleiner gemacht habe glaube ich ein bisschen äh, Mal größer machen so Mal unten ins Eck und lang ziehen. Nein, wo wirst du kleiner? So, so ist ziemlich perfekt. Okay. <lacht> Silberadler. Aber das passt ja zu das passt ja äh, total zu, zu äh, Falkes ähm, Silberfalken. Hast du einen Silberfalken als Silberadler bei, bei Falco freigeschaltet? Ich soll auf W gehen. Nee. <lacht> Mache ich noch, mache ich noch. Ähm, genau, also hier bin ich ja jetzt erstmal fertig. Ich gehe jetzt erstmal alles durch. Wie würde ich als Vorletztes machen? Ich denke mal, ich kann jetzt auch überall wieder einsammeln. Mal gucken, ob ich die tägliche Herausforderung überall geschafft habe und die Tagesproduktion. Nee, hier laufen die Dinger noch. Muss sowieso bis halb eins wach bleiben, weil hier ja die Schmieden noch äh, aktiv sind, um die von heute abzuschließen. Ich muss sagen, ich bin überall ziemlich up to date, was die was die Events Quests angeht. Da bin ich überall ziemlich an dem Tag, wo es auch ist. Also ich glaube, es ist 48. ne? Ich glaube jetzt bei, auf der Hauptwelt bin ich gerade. <lacht> ja, wie gehe ich auch? Keine Sorge, ich gehe auf wie. Ähm, ich gucke gerade noch mal hier. Ja, 48, genau. Da fehlen, fehlen jetzt einfach nur noch die, die 8-Stunden-Produktion, die ich dann auch einsammeln werde in ein paar Minuten, in 55 Minuten. Und dann bin ich mit der Quest auch on time. So, noch nochmal ein SOS einsammeln. So, und sonst kann ich hier jetzt auch gerade nicht wirklich was machen. Schalte hier vielleicht nochmal um, um zu gucken, ob es vielleicht Wunschbrunnen gibt. <lacht> war ein Scherz. Ähm und geht zur nächsten Welt. Ja, Wunschbrunnenwelt war, ist ja ist ja dieses Mal nicht wirklich was wieder bei dem Event. Also es gibt einen Wunschbrunnen und einen Wunschbrunnen-Schrumpfkit über die Hauptquest. Ne? Die werde ich mir auch holen. Aber mehr gibt es ja nicht. Also werde ich nach dem, nach dem Ende der Quest einen Wunschbund mehr haben. Immerhin. Immerhin. Es ist äh, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. So, genau. Hier wartet es jetzt auch noch. Aber hier kann ich die normale Ernte machen. Und vielleicht gibt es noch ein paar Diamanten. Ne, gibt es nicht. Also einfach nur Blaue Galaxie-Einsammlung über den FOE-Helfer. Ähm, ich schaue immer noch nach dem Diamanten, weil der FOE-Helfer zeigt die Diamanten nicht mit an. Falls es welche geben sollte. Und äh, die würde ich dann doch vorziehen. Ich meine, die Welt ist ja hier da, dazu da, um Diamanten zu produzieren für meine Hauptwelt. Und... Da würde ich das dann doch vorziehen, die Diamanten zuerst zu ernten und aus 50 Diamanten vielleicht 100 machen zu können. So. Okay, die Kohle-Express noch und dann Freischnauze. Schaue ich mal, ob die. Ja, das mache ich doch. Ich glaube, im Leuchtturm bin ich schon drin. Ne, bin ich auch nicht. Dann kriegt er von mir das alles, der Kai Uwe. Markus Dümchen, mich ja nicht bescheißen und Leuchtturm, Leuchttürmchen, yes. So, nee, Rollmaster kenne ich nicht, hier Ich, ich äh hab Also, ich kenne ein paar Pen-and-Paper-RPGs. Aber ich habe äh, selber noch nie eins gespielt, obwohl ich nicht uninteressiert dran wäre. Ich habe auch ein paar Freunde, die das machen. Aber es hat sich äh, nicht ergeben. Es hat sich nicht ergeben. Ähm, was ich mir ähm, jetzt an Weihnachten gekauft habe, weil wir vor Weihnachten mit anderen Freunden... Ähm, was zusammen gespielt haben, ähm, ist ein Brettspiel, was so ein bisschen Pen and Paper RPG ähm, nachempfindet. Und zwar Andor, die Legenden von Andor. Vielleicht kennst du das. Genau, das ist so ein Brettspiel, das hat so ein bisschen den, den äh, Pen and Paper Rollenspiel Charakter. Aber natürlich ohne Pen -and Paper, weil man spielt halt auf dem Brett. Und das nimmt einem halt relativ viel Arbeit ab, die man ja als bei Pen and Paper hat, ähm, weil man ja dann eine eigene Story braucht <lacht> und dann auch einen Spielleiter braucht, der sich da richtig reinhängt und der einem im Prinzip durch, die, durch das Spiel führt. Und auch dieses Char Character-Building und sowas, das ist ja alles eine sehr aufwendige Sache und die wird einem da quasi abgenommen, man kann direkt losspielen mit einer Story, die vorgegeben ist quasi. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz cooles Spiel. Kann ich empfehlen. Schleichwerbung. <lacht> okay, dann habe ich jetzt äh, von... Äh, genau, stimmt, das ist ja ein Reply. Habe ich das überlesen. Ähm Achso, Sindarin. Nee, das sagt mir auch nichts. Sindarin kenne ich auch nicht. Was hat denn das geschrieben? Habe ich ein bisschen was überlesen, oder? Ach nee, das kam hier nach... Ah, aus der Sprache der Herr der Ringe. Ach so, und das ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, äh, wo es um Herr der Ringe geht. Oder wie? Wie ist der Zusammenhang? Also Oder ist, ist Sindarin erstmal nur die Sprache? Und, ah ja, okay. Sindarin ist die Elbensprache aus Herr der Ringe und dann wird wahrscheinlich das äh, Rollenspiel, was du genannt hast, die Rollmaster, ein Herr der Ringe-Rollenspiel sein. Okay, gut, dann bin ich hier auch mit der Gags durch. Bin ich überhaupt auf meiner Hauptwelt mit der Gags durch? Ich habe nämlich, ich habe ja, <lacht> ich glaube den letzten FOE-Stream habe ich auch letzten Sonntag gemacht. Und da habe ich tatsächlich verpennt, auf meiner Hauptwelt die Gags zu Ende zu spielen. Und tatsächlich ist es auch hier so, dass ich noch nicht durch bin. Und da gibt es ja nochmal Diamanten abzuräumen. Mit ein bisschen Glück. Das habe ich dann natürlich alles verpasst letzte Woche. Ich habe hab auch nur bis 48 gespielt. Ähm, bis 48 ist bei uns in der Gilde Pflicht. Ähm, auch wenn wir leichte Gegner haben. Also wir hatten leichte Gegner, wenn wir schwere Gegner haben, dann müssen wir auch durchziehen. Ich meine, das ist auch alles eine Sache, die ich damals mit eingefädelt habe als Gildenleiter. Von daher... Ähm Geht es auch auf meine Kappe? Die äh, Spieler sind einfach sehr ambitioniert bei uns. Wir sind halt eine der Top-Gilden von Dinego. Ich würde behaupten, die zweitbeste äh, nach Twist of Fate. Auch wenn wir durch das GVG lange nicht immer Zweiter sind. Manchmal sind wir Zweiter. Und. Genau. Gut, da wäre ich dann durch. Dann Luzeria und dann kommt auch schon äh, W Ballstrand. Danach lieber Diamant -Tracks. aber ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht groß, was ich dazu sagen soll. Zu Wahlstrand. Wahlstrand ist doch gerade eine kleine, eine kleine Baustelle. So, also Uziria ähm, ist meine Classic-Welt. Hier warte ich auch noch auf eine 8-Stunden-Produktion. Und jetzt klingelt der Wecker für. Jetzt klingelt der Wecker für die GG. Deswegen gehe ich jetzt wieder rüber zu, nach Dinego. Und mache mal eben den einen Sektor mit. Dass ich zumindest noch ein bisschen... Ne, um den Sektor geht es wohl nicht. Ach, um den da oben. Okay. Da schließen sich dann auch noch zwei an. Und ich glaube, der ist dann sogar ein... Der ist dann sogar ein 72er, also noch ein ziemlich guter. Ne, beides sind sogar 72er dann anschließend. Okay, nur dann... Kann ich ja noch ein bisschen was in der GG machen heute. Nein. Ja, meine Schreibtischstuhlunterlage hat sich verschoben. So. Jetzt ist sie wieder richtig. So, kann ich mal die Armee einstellen? Die Armee, mit der, mit der ich alles mache äh, im Zeitalter Venus? Oder fast alles. Drei Powerdrachen, fünf Agenten. <lacht> ähm, in der, Im Verlauf der der GG, wenn die Zermürbung sehr, sehr hoch ist, die ist dann dann manchmal auch bei 80, 90, 100, äh, ist es dann nötig, dass man manchmal auf acht Powerdrachen zum Beispiel umsteigt. Aber ja, ich muss auch noch ein paar Verhandlungen machen, sehe ich gerade, für die, für die Burg. Also mache ich erstmal die Verhandlungen. Sollte ich eher davon zweimal. Moment, sind das jetzt es nee, sind noch drei Güter. Es sind noch drei. Na, dann kann ich abwechseln. Die und die. Genau, mache ich so. Okay, dann ist klar. Hier kommt das hin, da kommt das hin und da kommt zweimal die. Schneekristalle hin, die keine Schneekristalle sind, sondern Platinkristalle. So, noch zwei Verhandlungen. Erstmal die Güter, die ich schon gebraucht habe, um zu gucken, ob die vielleicht doch noch mal vorhanden sind. Und die letzte Verhandlung. Drei Gitter noch übrig, muss ich alle noch mal ins Rennen bringen, um zu gucken, welche noch dabei sind. Okay, das ging flott von der Hand. Und jetzt ist auch eine Quest fertig. Oh, wie schön. Sogar zwei. <lacht> ja, die schleifen. Die schleifen, Okay. Da muss ich mal gucken, ob ich, nee, kann ich leider auch keinem den gefallen tun. Die sind leider schon alle wieder raus. Die angebotenen legendären Gebäude. Aber jetzt 200 FP voll machen. In den letzten, auf den letzten Sektoren hier. Die dann auch ein bisschen zermürbungsintensiver sind. Da muss ich schon ein bisschen Glück haben. Glaube ich. Aber kann sein, dass es das klappt. Seid ihr auch äh, seid ihr auch schon in der Venus? Und äh, benutzt ihr da die gleiche Kombination an Einheiten, wenn ihr in der Venus seid? Ich bin ja jetzt ungefähr ein halbes Jahr in der Venus. Noch nicht so lange. Ich habe mir ja sehr Zeit gelassen. Okay, Topster ist in der Zukunft. Da wirst du sicherlich naja, eine ähnliche Aufstellung mit, mit Schwebepanzern haben. Thürer, weil, will nächste Woche in die OZ. Okay, also auch noch nicht Venus, sondern AZ dann. Arktische Zukunft. Arktische Zukunft ist ja so ein Zeitalter, was nicht so berauschend ist, oder? Oder warst du da langer Türerweil? Also ich fand die arktische Zukunft nicht so super, ehrlich gesagt. Also die OZ war, fand, ich, ähm, fand ich sehr gut. Ähm, sie ist aber relativ unbeliebt eigentlich. Also so von dem, was ich so hö höre ist sie nicht so beliebt. Einerseits, weil sie sehr lang ist, also sie zieht sich sehr lang. Ähm, wer also schnell durchrushen will und schnell aufsteigen will, für den ist die UZ dann eher hinderlich. Ähm, das war aber nie so mein, meine Vorgehensweise. Ich bin eigentlich durch alle Zeitalter relativ gemütlich durchgegangen. Ich spiele ja schon seit mindestens sechs Jahren. Forge of Empires. Und wie gesagt, erst vor einem halben Jahr in der Venus gewesen. Und sonst war ich halt immer unterhalb der höchsten Zeitalter. Riesenforschungsbaum mit viel Orikalkum Genau, das ist halt das Problem bei der OZ. Ähm, dass man da sehr lang, lang braucht, um durchzukommen. Marco, genau. Also, hallo erstmal Marco. Ich habe noch gar, nicht, gar nichts von dir gelesen. Ja, also das, das kann nervig sein, aber wie gesagt, mein, meine, meine Vorgehensweise war ja nie, dass ich irgendwie durchgerusht bin durch die Zeitalter, sondern ich bin eigentlich durch alle relativ gemütlich durchgegangen und habe versucht, die auch ein Stück weit kennenzulernen. Ähm ja, und von daher fand ich die OZ ganz gut. Ähm, auch weil die Einheiten sind echt cool. Also die OZ hat ja insgesamt 10 verschiedene Einheiten. Oh, das bezahle jetzt ich mal. Ja, habe ich schon. Ähm ja, ist eine gute Frage, Topster. Ich bin noch nicht sicher, ob ich gleich auf den Jupiter-Mond gehen werde. Ich habe schon mal flüchtig darüber nachgedacht, aber mich noch nicht so richtig mit beschäftigt, weil, naja, so ganz so, ganz so dringend ist es ja noch nicht. Ich meine, noch ist es nicht auf dem Beta-Server, das Zeitalter. Ich werde mich auf jeden Fall erstmal damit auseinandersetzen, was es da dann geben wird. Ähm, ob man da irgendwas speziell beachten muss, irgendwelche Spezialressourcen oder sowas. Ich denke mal, da wird es ja dann Informationen vom Beta-Server geben bevor ich da aufsteige. Und ich werde auf jeden Fall auch warten bis zum Donnerstag nach GG Beginn. Und wenn das Zeitalter veröffentlicht wird am Montag darauf, dann steige ich nicht auf. Also das mache ich eigentlich immer, dass ich bis, bis äh, nach GG Beginn äh, warte, dass ich dann erstmal, wenn ich die Einheiten im Prinzip noch nicht habe, äh, weil ich sie erstmal erforschen muss, dann trotzdem in der GG mitmachen kann, wenn ich Lust drauf habe. Also wie ihr... Ja, heute hatte ich halt... Naja, ich hatte eigentlich keine Zeit. Also Lust habe ich... Lust habe ich eigentlich auch nicht wirklich. <lacht> Aber man macht es halt so, ne? Man macht halt äh, der Gilde zuliebe. Und weil man seine Zermürbung hochtreiben will und weil man in der Rangliste stabil bleiben will und weil man die Fortspunkte haben will... Aber Spaß macht mir das ganz ehrlich nicht mehr in der GG. <lacht> Ja, also vielleicht noch zum OZ. Ähm, was mir am OZ äh, gefällt, sind eben die, also diese Einheitenvielfalt und dass man wirklich extrem krass lang mit diesen Einheiten kämpfen kann, wenn man dann möchte. Also man muss sich halt darauf einlassen, dass man im, im manuellen Kampf kämpft. Aber durch diese ähm, große Vielfalt kann man eigentlich kann man in der GG ähm, auch wenn man im Autokampf überhaupt keine Chance mehr hat, ähm, noch extrem viel weiterkämpfen. Ähm, einfach über die, diese verschiedenen Fähigkeiten, die die Einheiten in der OZ haben. Leider kann man das schlecht nachstellen, wenn man selber nicht mehr in der OZ ist. Also ich habe ja... Ich habe ja ein überlege gerade, habe ich ein GG-Video in der OZ gemacht? Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, das erste GG-Video war nicht mehr OZ. Das war bestimmt schon VZ, was ich mal gemacht habe. Und Da habe ich bestimmt, bestimmt auch nicht manuell gekämpft bis zum bis zur höchsten Zermürbung irgendwie. Aber das ist was, was ich öfter gemacht habe ähm, in der OZ. Dass ich halt die die GG gespielt habe, bis, ähm, bis 60. Das war damals meine Zermürbungsschmerzgrenze quasi. Bis ungefähr 60. Und danach musste ich dann gucken, dass ich irgendwie Sektoren tauschen kann oder sowas, dass ich vielleicht noch weiterkomme mit, mit dem Autokampf. Aber manchmal bietet sich in der OZ ähm, einfach auch an, dann manuell zu kämpfen. Ähm, weil beispielsweise die Gegner aus einem großen Trupp von Artillerieeinheiten bestehen, dann kann man halt mit, den, mit diesen Drohnen, mit dem Drohnenschwarm, super dagegen vorgehen, weil die Artillerieeinheiten die fliegenden Drohnen nicht angreifen können. <lacht> Wenn du halt zum Beispiel als Gegner ähm, fünf Artillerie und drei andere Einheiten hast, dann kannst du halt mit dem Drohnenschwarm so vorgehen, dass du halt erstmal die drei Einheiten manuell. Ausschaltest, die nicht die Artillerieeinheiten sind, und danach kannst du halt einfach auf Autokampf drücken. Und wenn du bei dem Versuch, diese drei Einheiten auszuschalten, ähm, einen großen Teil deiner Drohnenschwärme verlierst, ist es ja vollkommen egal. Weil wenn eine überlebt, kannst du mit, der einen letzten, mit dem einen letzten Drohnenschwarm halt die komplette Artillerie ausnocken. Und ähm, solche Kombinationen gibt es relativ häufig in der GG. Und ähm, wenn du dann noch Sektoren zum Tauschen hast, kannst du das zum Beispiel machen. Das ist eine Möglichkeit. Dann hast du ja die Aale und die Schildkröten. Das ist auch eine super Kombination, wie du halt durch die Streuung ähm, Gegner ausschalten kannst mit den, mit, den, mit den Schildkröten. Da musst du dann natürlich darauf achten, dass du keine fliegenden Einheiten als Gegner hast, weil die Schildkröten sind halt die Artillerieeinheit. Aber die Aale, man kann halt dann zusätzlich Aale mit reinnehmen in, in die Angriffstruppe und mit den Aalen im Prinzip zuerst die gegnerischen fliegenden Einheiten ausschalten, also die Drohnenschwärme in dem Fall, und anschließend quasi über den Streuschuss von den Schildgeschützen richtig viel Schaden machen. Also ist vom, vom manuellen Kampf sehr, sehr reizvoll. Okay, jetzt wird die Wüte Zermüllung gleich zurückgesetzt. Die Punkte sind jetzt schon mal reingekommen. Aber ich kämpfe den Sektor auf jeden Fall noch zu Ende, ob jetzt ähm, das auf Null gesetzt wird oder nicht. Ja, jetzt ist es auf Null. Beziehungsweise ich kann noch Verhandlungen drauf machen. Also den, den holen wir uns jetzt auf jeden Fall noch. Der ist ja quasi fertig. Ja, manuell äh, kämpfe ich auch extrem selten und ich ähm, muss auch sagen, ich habe jetzt hier in der Venus noch ein, nicht ein einziges Mal manuell gekämpft. Auch weil man einfach recht bequem mit den, mit den Truppen, die man jetzt hier hat. Jetzt geht die hier nicht mal durch. Ich nehme ja die Verhandlung, glaube ich. Doch. Gerade so. Aber es gibt nichts mehr für Gut, 190, dann schaffe ich ja hier sogar noch meine beiden Schleifenquests. Und die Tagesquests auch. So, vier Stunden Produktion werde ich jetzt nicht machen. Ist ja dann laufen welche? ne Deswegen breche ich die ab. Ereignisse sammeln. Ja, bestimmt morgen früh fliegen da bestimmt einige rum. Ähm, Gebäude motivieren könnte ich jetzt eben noch machen. Dann muss ich das morgen weniger machen, wenn dann wieder die Ernte kommt. Motiviere ich noch ein bisschen. Also. Ja, Topster, kannst du, kannst du so machen, das hilft dir sicherlich auch. Gerade in der AZ hilft es bestimmt enorm, ähm, dass du da an die Güter kommst, die Spezialgüter. Ab der OZ ist ja dann, musst du dann ja dann teilen, die Güter, zwischen AZ und OZ. Du kriegst ja beide mit dem Frachter, und, ähm, aber es geht auch schneller mit dem Frachter. Aber wenn du ihn dann nicht mehr levelst, ähm, dann kriegst du ja nicht ganz so viel. weil du keine Doppelernten hast. Oder nicht mehr ganz so schnell. Ja, ich habe den Frachter, glaube ich, eh nach, nach AZ und OZ gestellt. Da war ich da schon raus aus den Zeitaltern. Aber es hilft natürlich auch ein bisschen am Mars und in der Venus. Kriegt man die Spezialgüter ja auch hin und wieder. gerade so am Anfang, also nach einer Weile ist es so egal. Man braucht auch lange nicht so viel. Okay, das kann ich eigentlich so lassen. Gut, dann würde ich jetzt wieder rübergehen nach noch mal nach Uceria. und hier die Produktion noch mal anstellen. <lacht> ja, also Naja, mich mit meinem, mit meinem äh, Aufstiegsstil von, von wegen ich steige oder mache die Zeitalter langsam durch hat es halt auch nicht gejuckt, ob ich äh, ob ich jetzt den Frachter habe oder nicht. Ich hätte den, wenn ich jetzt noch in der Zukunft gewesen wäre, auch schon hochgezogen. Weil der lohnt sich auch einfach so. Na, du kriegst halt ganz oft äh, 200 Forgepunkte mit dem Ding. Also hätte ich jetzt noch in der wäre ich jetzt noch in der Zukunft gewesen oder irgendeinem, an irgendeinem anderen Zeitalter, hätte ich jetzt nicht gewartet, den aufzustellen, um ihn dann in der A-Zeit hochzuziehen. Also ist mir jetzt persönlich nicht so wichtig aber das ist auf jeden Fall Geschmackssache das muss jeder selber wissen, wer, wer durch, schnell durch die Zeitalter kommen möchte für den ist es sicherlich eine Empfehlung dann den Frachter da hochzuleveln in dem Moment das ist auf jeden Fall eine Unterstützung so was gibt es heute Ein Altargarten-Auswahlkit. Das ist so eine Sache. Ähm, in dem Auswahlkit. Nee, ach nee, das ist das andere. Ist das göttliche Auswahlkit, genau. Das göttliche Auswahlkit, das hat ja den Altargarten drin. Und das gibt es ja auch manchmal. Ich habe nicht geguckt, gibt es dieses, dieses Event, das göttliche Auswahlkit? Das wäre nämlich auch was für, für Uziria, also für die Classic-Welt. Weil da sind halt auch 10 Forge-Punkte drin. In dem Auswahlkit. Aber den Altargarten kann ich hier nicht brauchen, schalte ich mal um. Und die Sieg-Arena auch nicht. So, einen Fortsprung muss ich noch gewinnen oder kaufen. Für die Schleife, in die ich gerade eingezahlt habe. der forge -Punkt. Sehr schön. So. kriegt der Toffi hier auch noch seinen letzten forge -Punkt. Okay, dann hier ist es fast voll. Ja. Hier werde ich vielleicht gleich nochmal die die Gags zu Ende verhandeln. Aber jetzt gehe ich erstmal... Wobei, Diamantrix, bist du da? Ich frage erstmal. Ich frage erstmal, ob Diamantrix da ist. Wenn Diamantrix da ist, dann gehe ich vielleicht erstmal auf W. Weil der möchte ja gerne, dass ich auf W gehe. Jetzt bin ich erstmal auf die Beta gegangen. Klassischer Garten, ja. <lacht> nicht so geil. Medis. Ja, Medis auf W. Weiß ich nicht. Also für mich wären die Medis auf W gut. <lacht> Okay, was will ich jetzt hier machen? Ähm, achso, ich habe hier noch den Ausbau. Ja, Feuerwerk erstmal weiter. Ich habe nicht mehr viel Zeit, also ich kriege das Ding hier eh nicht fertiggestellt. Die Stadt oder das Hauptgebäude, aber dazu bin ich zu selten auf der Beta-Welt. dass ich das schaffen kann. Genau, da muss ich dann ein bisschen ranklotzen, wenn ich das auf allen Welten durchziehen will. Jetzt habe ich schon ganz schön viele Welten. Oder ich muss mir eingestehen, ähm, dass ich das nicht auf allen Welten durchziehe. So, hier fehlt es mir an Gemstones. Ich sollte mal so ein paar Verhandlungen erstellen. Das könnte helfen. Das könnte helfen. Ich habe auf jeden Fall genug zum Tauschen. Ähm, ja, Ebene, Ebene gegen Gemstones. Das wäre jetzt wichtig. Stelle ich mal gleich ein, irgendwie. 50. 1, 2, 3, 4. Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, was das hier soll. <lacht> Warum wir immer noch nach so langer Zeit mit diesem, mit diesem Verhandlungsmenü von äh, 1990 leben müssen. So, und ein. Also, das wird doch womöglich sein, hier eine, hier eine Zahl einzubauen und gleichzeitig irgendwie zehn Angebote auf einmal einzustellen, oder? Das kann man doch, kann man doch mal einbauen. Ja, ja, ich, ich habe auch schon Jagged Alliance gespielt. Gute Nacht, geh nicht so spät. Gute Nacht. Genau, also das finde ich ehrlich gesagt unterirdisch, dieses Verhandlungsmenü. Äh, Und äh, es wird auch leider überhaupt nichts dran gemacht. Man könnte, ja, man könnte ja sagen, okay, man kann hier eine Zahl eingeben, dass man zehn Verhandlungen auf einmal einstellt, gegen fünf Diamanten oder sowas. Dann könnte, könnte Inno sogar noch ein bisschen Diamanten damit äh, loswerden bei den Leuten. Aber das wäre wirklich eine ne Komfortfunktion, die unbedingt eingebaut werden muss. Das ist, äh, ich finde es persönlich unerträglich, äh, zu verhandeln. Okay. Es gibt ja Leute, die machen das, ähm, die machen das gerne und handeln gerne im Spiel, also mit Gütern gegen Forge-Punkte. Die müssen dann immer diese Güterangebote einstellen. Oh Gott. Furchtbar. <lacht> Furchtbar. So, wo ist denn jetzt hier der Händler? Äh, Ringtausch? Nee, ist ja nicht Ringtausch. Gildenhandel. Ach, Gildenhandel. So, dringend war jetzt die 50. 50. Gucken, ob die relativ schnell angenommen wird. Das wäre natürlich schön. Dann kann ich nämlich die Verhandlung da oben machen. Das war jetzt. Okay, alles gut. So. Und drei Incidents collecten. Eine hätte ich schon. Eine eigenes hätte ich schon. So, und dann müsste ich hier. Könnte ich hier die Verhandlung machen und ein Sektor auf der Karte das muss ich mir noch mal anschauen was da Oh ja ja danke danke danke super das ging schnell das ging sehr schnell sehr schön drückt es gar nicht nach vorne der handel Achso, es gibt ja extra Ringtauschkanal. Mhm. Naja, gut. Finde ich jetzt nicht so sinnvoll. Die haben hier extrem viele Kanäle, muss ich sagen. Da ist noch einer, den ich wegklicken muss. So. Okay. Produktion anstellen. Ja, zwei Tage und elf Stunden noch für St. Patrick's Day. Diamantrex ist wohl nicht mehr da. Diamantrex verpasst die, äh, die Wahlstrand-Action. Da komme ich, komm ich bestimmt nicht mehr durch. Werde ich nochmal gucken, ob ich einen Sektor noch kriege. Ähm, den mit Reitern. Den mit Reitern. Ja, da werde ich jetzt noch einen Helden mit reinnehmen. Ist ja auch ein Reiter. Und dann verstärkt er die Truppe nochmal ordentlich. Okay. Fertig für heute. Ja, Thörawal, dann äh, wünsche ich dir eine gute Nacht. Und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und dir auch noch eine schöne Woche. Eine schön, einen schönen Start in die Arbeitswoche. Falls sie bei dir auch am Montag beginnt. Okay, dann ziehe ich so weit ran, wie die, wie die Reiter reiten können. Ich glaube, da wäre das in dem, vor dem Wald gar nicht so schlecht. Hier so. Mhm. ziehe ich die da so hin, da kommen die Reiter nicht mehr hin, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Und dann komme ich ähm, im nächsten Zug relativ gut schon, vielleicht komme ich schon dran an die, an die Katapulte. Ja, zumindest teilweise. Okay. Aber ich will natürlich auch welche ausschalten. Aber es ist auch nicht schlecht, die Reiter auszuschalten. <lacht> ja gut, das war jetzt nicht ganz so gut äh, durchdacht. Ich hätte lieber einen Katapult auch erledigen sollen, statt äh, zwei nur anzuschlagen. Ne, drei anzuschlagen. <lacht> ja. Aber ich glaube, es ist wichtiger, dass der Reiter weg ist. Und jetzt erledige ich diese Geschichte auch. Und habe auch nur zwei Einheiten verloren. Leider auch eine ungebundene. Na gut. Homeoffice. Ja, bei mir ist auch Homeoffice. Äh, seit den letzten zwei Jahren. <lacht> Genau, und die Verhandlung kann ich ja jetzt auch machen. Diamantrix, wir suchen Diamantrix. Nein, ah, nein. Warum habe ich da drauf gedrückt? Ich setze mal Diamanten ein. Und mach mal noch einen Ringtausch. <lacht> Scheiße. Ich wollte doch die Verhandlung machen. Also das, das ist eine Sache, die ist gefährlich, die ist ein bisschen gefährlich, dass beide Knöpfe so direkt nebeneinander sind, ähm, das Angebot tauschen und die Verhandlung starten. Das ist, mir, das ist mir tatsächlich schon das zweite Mal passiert, dass ich da versehentlich getauscht habe, statt zu verhandeln. Ja. Gut, kann man jetzt nicht mehr ändern, so dann tausche ich noch mal. Noch mal, wie viel will er jetzt? 160. Tausche ich mal 100 gegen 100 und dann muss ich noch mal in dieses Steinzeitmenü 100 guild only und noch mal vice versa. Okay. Da kann ich noch nicht mitmachen. Und Ringtauschangebot einstellen. So, und ich hoffe, das wird noch angenommen. sodass wird, dass ich die Tagesquest noch beenden kann. Und dann kriege ich hier nochmal... Oh, Engel ist schon dabei. Engel ist ja... Ich weiß nicht, ob das Engel auch aus dem, aus dem Stream ist. Was ist los? Warum... Warum ist die Quest nicht fertig? Okay, einmal neu laden. Gut, habe jetzt schon Schreck gekriegt, dass es nicht mehr geht. So, das ist aber nur ein Upgrade-Fragment. Genau, das ist neu auf dem Beta-Server. Es gibt jetzt einen Schrein des Wissens Upgrade-Fragmente, generell, und die werden angeboten bei, als Tagesquest. Und dann kriegt man halt auch für seine schreine des Wissens noch diese Upgrade-Kits zusammen. Und ähm, ja, hier auf der Beta-Welt ist tatsächlich auch eine Welt, wo ich schreine des Wissens noch aufstellen könnte. Wenn ich jetzt noch welche hätte, habe ich auch. Ha. Habe ich verpasst aufzustellen. <lacht> Mache ich mal gleich. Ich gu gucke noch mal durch. Ich glaube, ich habe einige Sachen gesammelt, die ich dann ähm, vergessen habe, mir anzugucken. Ja, so ist okay. Gut, und die 25 Forge-Punkte muss ich noch loswerden. Diamantrex ist immer noch nicht da. Ich wollte doch auf Wallstrand gehen. So, in den, nee, in dem war ich mal drin. Nicht mehr anscheinend. Da ist noch nichts eingezahlt. Das ist ja der gleiche. Hmm. Na gut, dann wohl dort. Ja, Tauschketten, furchtbar, furchtbar, wenn man noch keine Arche hat. Tja, muss ich durch. Und dann zeige ich noch in die Fünfer ein. Und hier sind natürlich auch ein paar Spieler schon recht weit fortgeschritten, die auch schon hohe Archen haben. Und die könnten natürlich... Die haben natürlich große Fortschrunkte-Einkünfte und dadurch können sie natürlich in den großen Ketten viel belegen oder mit, mit hohen Fortschrunkten belegen und äh, überholen. Aber ich habe hier tatsächlich über den Ringtausch schon mal was bekommen an Blaupausen. Von daher, es ist nicht ganz nicht ganz sinnlos. So, jetzt muss ich aber wirklich langsam mal auf Wallstrand gehen. Und der Diamantrix lässt sich nicht mehr blicken. Tja, Diamantrix, da kann ich nur sagen. Engel! Engel aus dem Stream, äh, du, ja, danke dir! Das bist auch du äh, auf dem Beta-Server, ja? Genau, also sonst hättest du jetzt nicht geschrieben. Hallo erstmal. Schönen Abend dir. Ah, okay. Das ist mit Chatten natürlich ein bisschen schwieriger, ja. Das stimmt. Ähm, ja, das ist, ist auch für mich eine Option. Ich habe ja auch so ein Stick. Und habe da auch Twitch runtergeladen. Aber ähm, ich schreibe halt auch wirklich gerne was man was man glaube ich auch äh, manchmal sieht also wenn ich nicht abgelenkt bin manchmal arbeite ich ja auch nebenbei dann schreibe ich nichts. oder nur wenn ich irgendwas wenn mir irgendwas ins ohr fällt äh, wo ich dann rea darauf reagieren möchte so Leuchtturm bin ich auch schon drin, aber schon relativ hoch. <lacht> ja, dann danke dir, Engel, für fürs Annehmen der Güter. Das war natürlich dann gleich äh, eine sehr hilfreiche Sache, ähm, die ich dann aber leider selber verkackt habe. Aber eigene Schuld. Nicht, nicht deine Schuld. Äh, du hast das natürlich, äh, hast, hast mir rein theoretisch sehr geholfen. Wenn dann auch leider nicht, nicht nutzbar, die Hilfe. Okay, gut. Fünf Sektoren auf der Karte der Kontinente in Besitz bringen. Ja, das wird nichts. Nicht auf äh, Wahlstrand. Ja, Wahlstrand. Ähm, Wahlstrand, falls ihr auch bei Josie im Stree Stream seid, dann kennt ihr diese Welt schon. Ich habe hier so ein kleines Gesicht drin versteckt. Und dann steht hier äh, Rossi und ein kleines Herz. Genau, und ähm, ich baue die Stadt halt einfach nur weiter, um ähm, ja, das Gesicht irgendwie zu verschönern und so. Aber das Problem ist, ich brauche halt auch richtige Gebäude zwischendrin und auch richtige Güter und sowas um auch die, das Kapital zu haben, um das Gesicht zu verschönern. <lacht> genau. Und das nächste Projekt wäre halt eine große Nase. Ich möchte wieder eine große Nase. Ah, okay. Das ist natürlich doof. Das denn, dann spielst du die GG immer am, am Handy. Genau, aber ähm, ich habe halt nicht viele Einheiten. Deswegen werde ich jetzt hier wohl kaum fünf Sektoren in meinen Besitz bringen können. Wobei diese Sektoren, ja, es, es stünden fünf zur Verfügung. Also theoretisch wäre es machbar. Aber mir fehlt es halt wirklich an Einheiten. <lacht> ja, ich kann ja mal mein Bestes geben und hier so manuell so ein bisschen durchgehen. Also vier Speerkämpfer hätte ich schon mal. Die heilen sich ja auch sehr schnell. Dann könnte ich vielleicht die beiden anderen hier mit den Katapulten noch... Ich hoffe nur, die verliere ich dann nicht. Ich hoffe nur, die verliere ich nicht gegen die Reiter. Ich kann die leider auch nicht sichern. Nicht wirklich. Na doch, ich könnte hier oben dicht machen, aber dann können sie immer noch außen rumlaufen. Mal gucken. Ich versuche es mal so gut wie möglich hier oben zuzumachen. Da ein. Nee, es klappt nicht. Hier kann ich noch zumachen. Ja, jetzt können, kommen sie hier unten durch. Hm. Nee, es klappt nicht. Okay, dann gehe ich mit denen nur möglichst... Ah, nee, geht, geht auch nicht, dass ich möglichst weit weggehe. Ja, doch, ich könnte erstmal den oberen hier in, den, in Angriff nehmen. So. Aber jetzt kommen die Reiter natürlich durch, aber der ist zumindest gebunden, die Einheit ist nicht gebunden. Die ist ungebunden. Die würde ich gerne behalten. Den, das Katapult. Mal gucken, ob ich jetzt mit dem Katapult, mit den drei Katapulten, den Reiter erledigen kann. Weil sonst habe ich den nämlich verloren. Ne, das wird nichts. Dann habe ich den jetzt verloren. Das ist dann halt Pech. Gut, aber... Okay. Okay. So, den Sperrkämpfer kann ich recht schnell wieder nachproduzieren. Den, das katapult leider auch nicht. Oder die Schleuder oder was es ist. Felsschleuder, ne? Ja, Felsschleuder. Ja, das dauert ja auch wieder eine Stunde oder so. Knappe Stunde. Genau, und das ist einfach mal das, das ist der limitierende Faktor hier, warum ich die tägliche Herausforderung nicht schaffen werde. Aber ich muss eh weiterkommen auf der Karte. Von daher, warum nicht? Warum nicht noch ein Stück weiterspielen? Das ist ja schon schwer hier. Der wird gleich geheilt sein. Aber jetzt fehlt es ja schon an Einheiten. Und das zweite Sperrkämpfer, den kann ich, glaube ich, jetzt schon abholen. Okay, gut. Ja, für den Sektor sollte es noch klappen. Und kann es sein, dass... Sind das nicht die Eisenzeiteinheiten? Und ich kämpfe jetzt gegen Bronzezeiteinheiten gegen die? Ist ja auch nicht so klug. Warum sind denn das schon Eisenzeiteinheiten? Finde ich jetzt aber ein bisschen krass, ehrlich gesagt auch. Dann habe ich ja gar, gar, nicht so, gar nicht so gute Chancen, <lacht> das zu überleben. Na, ich, hoffe, es klappt. Einfach durch den, ich hoffe, es klappt einfach durch den Bonus, den die Einheiten im Wald haben und gegenüber den anderen Einheiten wenn man die halt richtig strategisch gut einsetzt. Jetzt kommen die Reiter auf jeden Fall an. Oh, den bewege ich mal außer Reichweite hier von den anderen Reitern. Sollte außer Reichweite sein. Äh, tja, das kann ich mit dem eigentlich auch gar nichts mehr machen. Eigentlich ist auch Quatsch, den außer Reichweite zu bewegen. Ich kann ihn noch als Angriffsziel stehen lassen. Ist vielleicht auch nicht so verkehrt ja für den sperrkämpfer natürlich eher nicht gut es war war nicht so klug gemacht war nicht so klug gemacht muss ich sagen okay aber da hat er noch mal eine chance bekommen der reiter und konnte auch noch mal was bewirken Okay, jetzt sind es auch nur noch Sperrkämpfer. Hat ganz gut geklappt, würde ich sagen. Aber sie sind alle ziemlich gut angeschlagen, die Einheiten. Und ich glaube, mehr als das kann ich jetzt nicht erreichen. Zwei Sektoren konnte ich machen. Fünf auf keinen Fall. So, jetzt klingelt der Wecker. Achso, ich möchte noch meine Forge-Punkte verschenken. So, Und Alec kriegt den Rest. So. Und das war's. Das war's mit Wallstrand. Ich werde jetzt nochmal in meine Hauptwelt gehen. Da sind, kann ich jetzt nämlich die. Ähm, Im Mogulreich nochmal die Produktion einsammeln. Und jetzt die 8-Stunden-Produktion einstellen. Einfach die 5 gedrückt halten. Verschwindet in einer Stunde. Das ist ein gutes ein gutes Ereignis. Muss ich gleich nochmal auf dem Handy gucken, ob ich das finde. Da könnten noch mal einige Footballs drin sein, mit ein bisschen Glück. Auf dem Handy sehe ich das eher. Also, falls ihr das seht, falls ihr das sehen solltet, sagt mir Bescheid, wo es ist. Ich sehe es nicht. Jetzt habe ich das andere gefunden. Aber das, das habe ich schon, schon länger gesucht. Und nicht gefunden. Okay. Gut. Dann auf den anderen Welten die 8-Stunden-Produktion einsammeln. Die sind jetzt offensichtlich fertig. Und auch die Burggeschichten. So, damit ist dann auch die Quest abgeschlossen. Eine mittelgroße Armee besiegen, schaffe ich das hier? Oder sollte ich eher verhandeln? Hm. Also, ich müsste, wenn, dann eh manuell kämpfen. Glaube ich. Weil sonst habe ich Also, ich habe hier keine keine Kampfboni. Die zwar auch nicht. Na, ich könnte es mal versuchen. Ich versuche es mal. Mit den Kontereinheiten. Wenn es klappt, klappt, dann klappt Ja, hat geklappt. Gut. Okay. Dann hier auch wieder 8 Stunden Produktion an. Den habe ich noch vergessen. Und die verletzten Einheiten nachproduzieren. Getöteten und noch 12 Forge-Punkte ausgeben. Leider keine guten Angebote. Leider nicht. Gut, dann schaue ich mal, wie man Platz hat in einer Zollstatue für den verrückten wie heißt er nochmal? Hardy? Harley. Harley der mir so fleißig Donny, Donny, du kriegst 10 Forge-Punkte von mir. Ach, du kriegst 12. Sei mal nicht so geizig. Für Platz 2 12 forge -Punkte. So. Okay. Genau, müsste ich schon fast wieder ein, äh, einstellen hier. Aber eigentlich fehlen noch 130. Beim letzten Mal hat er, hat er so viel eingezahlt, da konnte ich dann nur noch zu kleinen Preisen die anderen äh, Plätze vergeben. Das ist natürlich dann schön für die Gildenmitglieder, die da ähm, die da noch ein paar Fortschpunkte mit rauskriegen. Genau. Aber <lacht> schon krass, dass der, dass der sich mich ausgesucht hat, um äh, meine Zollstatue einfach mal ins unermessliche Aufzuleveln. Das finde ich gut. Finde ich super gut von ihm. So, auf Fell. Genau, auf Fell ist nochmal 8 Stunden Produktion. Sind noch nicht fertig. Okay. Gut das irgendwie in ein Gebäude stecken. Danger, was? Habe ich das schon eingestellt? Ja, habe ich eingestellt. Naja, gut. Dann habe ich jetzt da überbezahlt. Okay, dann ist es so. Und dann gehe ich nochmal auf Ozeria und da wollte ich ja noch zu Ende handeln. Ja, auf Uziria wollte ich ja... Da bist du wieder, Diamantrex. Gibt's ja nicht. Ich war, ich war auf Wallstrand. Du warst nicht da. Auf Uziria wollte ich auf jeden Fall noch die Gags zu Ende handeln. Genau, das mache ich jetzt noch. Ähm, da brauche ich noch den Tavernenboost... Oder warst du nur da, warst du da und hast nichts gesagt? Dann hätte ich nämlich noch ein bisschen die Gilde beworben. Wärst du da gewesen? Beste, der, beste Gilde der Welt? Auf wie? Ja, was gab es auf W? Eigentlich nicht viel. Nur einsammeln. Ähm dann habe ich noch zwei manuelle Kämpfe gemacht. Weil mehr nicht möglich war. Weil dann meine Einheiten tot waren, weil ich nicht genügend Einheiten habe. Vier, sieben? Vier, sieben? Achso, nee, ist ja richtig. Ist ja richtig. Ich habe mich verguckt. Genau, aber die Tagesquest hat eigentlich äh, gefordert, dass ich ähm, dass ich fünf Kämpfe oder fünf Sektoren einnehmen sollte, aber das war da nicht mehr möglich, leider. Genau. Komm, Tipp einmal richtig. So. So schöne 100%-Chancen hier. Aber weil das Stufe 2 ist noch. Ne? Sonst ist es ja jetzt eine Baustelle, mehr oder weniger. Ich habe die, die Gesichtszüge im Grunde da gelassen, wo sie sind. Was mich natürlich in der. Handlungsfreiheit auf W ein Stück weit einschränkt, aber das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Da produziere ich halt nicht ganz so viel, aber ähm, ich denke, es sollte reichen, um irgendwann an die neue Nase zu kommen. Die Gildennase. Ne? Dann kann ich die erstmal auf 10 leveln. Die gildennase und dann also ich kann mir ja vorstellen dass das ein bisschen problematisch sein kann wegen der eisenzeitgüter in der gg oder deswegen wäre es sicherlich nicht verkehrt wenn ich da ein bisschen was hätte was äh, güter für die gildengefechte produziert damit ihr da auch mal ein Lager kaufen könnt, wenn es Eisenzeitgüter kostet. Ein Tresor als Bauch <lacht> oder als äh, Brust Ich weiß nicht. Ein Tresor finde ich nicht, dass der so. Ich finde nicht, dass die Form passt. Da dann doch schon auch nochmal eher der ähm, das Orakel. <lacht> Orakel? Nein, das äh, Observatorium. Heißt es eigentlich? Heißt es Observatorium? Nee. Wie heißt das Ding? Wortfindungsstörung. Der Tresor löst viele meiner Startprobleme. Findest du? Naja, FP sind nicht mein Problem. Also ich, das Problem ist eher, FP loszuwerden. Und die Güter sind auch nicht mein Problem. Das Problem ist eher, dass ich die handeln muss. Also ich habe schon... Ja, doch. Nee, doch, ich bin gerade falsch. Äh, ich habe ich hab gerade an, an die Beta-Welt gedacht. Da hat, mir, da hat mir Engel geholfen <lacht> und äh, Güter eingenommen. Und da hatte ich bisher ähm, sehr wenig gehandelt. Und deswegen hatte ich eine sehr einseitige Güterproduktion und von einem Gut extrem viel und von anderen extrem wenig. Genau. Ähm, aber tatsächlich hast du recht, ich habe natürlich auf W noch sehr, sehr wenig Güter. Ich habe jetzt so ein paar Steine gesammelt und auch die müsste ich jetzt wieder handeln eigentlich. Aber ich finde Handeln einfach so furchtbar. Ich glaube, das, das Handeln haben sie, hat, hat Inno eingebaut damals, als sie das Spiel vor acht, acht Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren? Nee, wann, seit wann gibt es jetzt? In, nee, hä? Nee. Haben sie jetzt gibt es jetzt nicht, nicht ein zehnjähriges Jubiläum? Dann muss ich doch schon seit acht Jahren spielen. Ich glaube ich glaub doch, ja. Ich glaube, jetzt dieses Jahr ist das zehnjährige Jubiläum ähm, von, von Forge of Empires. Und ich spiele schon seit acht Jahren und nicht seit sechs. Ähm und ich glaube, ich glaube fast, die haben damals den Handel so eingebaut, wie er heute ist. Und seitdem nichts mehr daran gemacht. Deswegen ist das Handeln einfach mal mega, mega kacke. Ich möchte nicht handeln. Ich möchte nicht in dieses Handelsfenster gehen, das Handelsfenster des Grauens. Also, das Verhandeln hier ist okay, aber das Güterverhandeln mit anderen Leuten, das, äh, dass das in die Chats eingebaut wurde, das ist natürlich wiederum gut, dass man das in den Chats verlinken kann, ja. Das ist eine gute Sache. Auch, dass sie das jetzt verändert haben und das Handelsangebot dann einfach rausnehmen und nicht, nicht, nicht weiterhin schreiben, dieses Handelsangebot existiert nicht mehr, weil durch das Rausnehmen rutschen natürlich die, die anderen nach unten. Ah, Jetzt hat mich vertippt. Die anderen Angebote, die noch offen sind, rutschen, rutschen dann ja runter. Ich versuche es jetzt einfach mal so. Natürlich nicht. Und äh, werden auch gesehen und nicht übersehen. Weil bisher war es halt eher so, dass sie übersehen wurden, weil dann alles voll stand mit äh, das Handelsangebot existiert nicht mehr. Und äh, die Angebote, die darüber standen, wurden dann manchmal nicht angenommen. Es gab immer kleine Anpassungen. Auch beim Handel. Denke ich auch. Also vielleicht so Kleinigkeiten. Klar, es sind natürlich immer die neuen Güter hinzugekommen. Das ist sicherlich auch irgendwo eine Anpassung. Ich weiß nicht, ob, das ta ob da tatsächlich noch äh, die Güter irgendwie eingepflegt werden müssen. Das wäre natürlich dann auch irgendwie schlecht von der äh, vom Design als ähm, als Entwicklung, als Entwickler. Das werden sie sicherlich irgendwann wenn sie am Anfang vielleicht so gehabt haben, dass sie die Güter manuell eingepflegt haben und später dann generisch gemacht haben, dass die automatisch hinzukommen, wenn es neue Güter gibt, neues Zeitalter gibt, dass sie dann automatisch da auch drin sind, sofern das an, erhandelbare Güter sind, ähm, dass die da eben im Handel auch drin sind, dann, dass sie den Gütern dann wahrscheinlich einfach einen Fleck gegeben haben, sie sind erhandelbar und die anderen, die nicht erhandelbar sind, sind eben nicht erhandelbar haben dieses Fleck nicht und erscheinen dann halt da nicht. Und alle neuen Güter, die auf erhandelbar sind, werden dann automatisch zum Handel hinzugefügt. So würde ich das zumindest jetzt mal, ohne groß drüber nachzudenken, mit meiner Erfahrung als Softwareentwickler angehen. Ja, aber ich finde durchaus, dass, dass der Handel könnte mal, könnte mal ein Update äh, brauchen, insbesondere was das Einstellen, das Einstellen gleich mehrere Handelsangebote betrifft. Denn ich möchte ungern 10 mal 100 äh, Güter eintippen oder sowas. Man könnte sich auch was man ja auch macht, also es könnte auch einen Assistenten geben für die Verhandlung, der einem automatisch Dinge vorschlägt, die man verhandelt oder verhandeln sollte, weil es ist ja ganz klar, wie, welche, welche Gütermengen noch vorhanden sind und äh, welche Güter gebraucht werden. Also auch da man, könnte man da auch relativ intelligent rangehen, auch wenn das jetzt nicht wirklich intelligent ist, ja. Also man guckt halt, äh, wie die Güterbestände sind im Verhältnis und äh, macht automatische Vorschläge für Verhandlungen, wo man dann nur noch OK drücken braucht. Auch sowas könnte man machen. Und das würde halt den Spielern auch viel Arbeit abnehmen. Und äh, wie gesagt, dass man dann da vielleicht für, für die Verhandlung irgendwie, äh, dann irgendwie einmal fünf Diamanten für abfragt, für die vorgeschlagene Verhandlung oder sowas, dass man das nur so, wenn man das manuell nicht eingeben will, äh, machen kann oder das als Premium-Feature macht oder was weiß ich. Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, wo Inno vielleicht noch, auch, noch, auch noch so irgendwie ein zwei Cent dran verdienen könnte. Ich meine, das, es wird jetzt wahrscheinlich niemand Diamanten kaufen, ähm, dafür, dass, dass er ähm, einen intelligenten Verhandlungsassistent hat, der einem beim Verhandeln unterstützt und ein Angebot macht. Okay, es, es sieht halt irgendwie, du hast aus dem einen, von dem einen Gut hast du halt irgendwie 1500 und von dem anderen hast du. 25. Ach, vielleicht sollte man mal von dem 1500er Gut auf das 25er Gut, was es rüberhandeln. Das wäre doch das wäre doch was, was, könnte, was man programmieren könnte. Und dann macht man halt irgendwie so automatisches, automatisches Angebot oder sowas. Hier 25 Diamanten. Oder so. Keine Ahnung. Oder fünf Diamanten. Was whatsoever. Dann werden die Diamantenvorräte der einzelnen Spieler ein bisschen geschmälert und dann kaufen sie vielleicht eher was beim nächsten Event. Mein Gott, meinetwegen so. Meinetwegen so, aber macht endlich mal wieder was am Verhandlungsassistenten. Oder äh, an der Verhandlung. Dass man da ein bisschen... Das ist nicht ganz so abschreckend. Das. <lacht> Handelsangebote an bestimmte Spieler. Ja, das wäre für Händler sicherlich auch nicht schlecht. Das stimmt. Wäre auch eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, du kannst ein Handelsangebot an einen bestimmten Spieler stellen, aber das kostet dich jetzt halt hier irgendwie x Diamanten. Und sonst musst du halt das Risiko fahren, dass dir das Handelsangebot vor der Nase weggeschnappt wird. Was aber meistens auch nicht passiert. Aber auch das wäre was wäre vielleicht was für FOE Plus, ja. Also wo sie vielleicht einen Feature einbauen könnten, so ein Convenience Feature, ähm, was FOE Plus halt irgendwie einen Wert gibt. Das, ähm, die, die Vermutung, dass das Alle Motivieren da, da dabei ist, hat sich ja nicht bestätigt. Also Alle Motivieren ist ja beispielsweise aktuell auf der Beta nicht mal bei FOE Plus dabei. Vielleicht kommt es noch hinzu, weil das gibt ja diesen Button als Asset. Den gibt es ja jetzt. Aber vielleicht gibt es das Alle Motivieren auch dann für alle. Gegen ein paar Diamanten oder einfach for free. Weiß ich nicht. Aber wenn man dieses FOE Plus irgendwie verkaufen will, ähm, vielleicht auch nur zu einem nicht ganz so verrückten Preis, wie das, was sie gerade auf der Beta haben, mit 50 Euro oder 70 Euro, ähm, dann sollte man da schon ein paar Features reinmachen, die sich auch lohnen, denke ich. Ansonsten äh, einmal Kauf für 70 Euro, da wäre ich schon auch dabei. Das würde ich machen. Einmal 70 Euro investieren und dann halt dieses diese Premium-Funktion nutzen. Aber doch nicht monatlich. Also für 70 Euro kann ich mir ein Playstation-Spiel kaufen jeden Monat. Und das ist äh, da steckt mehr Entwicklungsaufwand drin. Das finde ich dann schon ein bisschen äh, unverschämt ehrlich gesagt für 70 Euro im Monat für im Prinzip so gut wie keinen Mehrwert. Okay. Okay. Dann wäre diese Welt auch durchgespielt. Nein, ich muss noch die Japaner abholen. Oh, ich muss hier auch noch mal handeln. So ist es immer. Und so komme ich nie vor eins ins Bett. Ja. Einmalkauf. Genau. Also es ist halt ein, es wäre halt es wäre für mich okay mit den mit den jetzigen Features, die sie jetzt haben, die kaum Mehrwert haben, einen Einmalkauf zu machen. Es wäre ich wäre selbst damit zufrieden, einfach nur dieses golden diesen goldenen Rahmen zu kriegen. Ähm und damit würde ich halt zeigen, okay, und ich unterstütze das Spiel. Ich unterstütze das Spiel und habe da mal Geld investiert. So, einfach nur, um das zu zeigen. Das wäre okay für mich. Aber im Monat für die Funktion, nee. Die ist on mass. Ja, Gags auf allen Welten, tatsächlich. Ja, man verdient mit der Gags mehr, mehr Diamanten als mit den Wunschbrunnen. Also selbst so eine richtig fette Wunschbrunnenstadt, die wirft ja nicht viel ab, ne? Auch die wirft ja nicht so viel ab. Ja, nochmal... Aber Gags ist halt auch Fleißarbeit. Also auf allen Welten, die Gags durchspielen, erstmal dahin kommen, ähm, indem man sich halt entsprechende Kampfboni zulegt, das ist schon schwer. Also es dauert lange. Aber auch dann im Autokampf durchzuzocken, die Gags, auch das dauert verdammt lange. Du musst halt immer wieder warten auf die Versuche. Okay, du kannst auch ähm, mit... Medaillen die Versuche kaufen. Und wenn du immer in der Eisenzeit bleibst, dann sind auch diese Versuche nicht besonders teuer. Jetzt ernte ich hier auch die Tonne-Taverne. Wenn sich da keiner mal reinsetzen will, dann ist das eben so. Okay. Und mache hier auch noch die Verhandlung. Schnell. weil ich den Kampf hätte auch machen können. Da habe ich jetzt schon einigermaßen Kampfboni auf der Classic-Welt. Aber hier kriege ich nochmal Burgpunkte. Und für, die, äh, für den Kampf nicht mehr besonders viel. Ja, wobei für heute schon noch nochmal versagt. 83% sind nicht genug. Das sieht schon mal nicht so gut aus wieder. Ah, doch. Okay. Ach so, was ich... Die Gags auf deiner Hauptwelt und in Nebenstädten. In zwei Nebenstädten. Ja, das ist schon, mal, ist schon mal ziemlich fleißig. Ich mach's nur auf einer. Also, naja, so gesehen mache ich es jetzt ja auch schon auf zwei, wenn ich hier die Gags so weit spiele, wie sie freigeschalten ist. Tja, tja, tja, tja, tja. Das wäre schon ziemlich freaky, würde ich sagen. Wenn du auf, auf jeder Welt die Gags durchspielst. Okay, und noch ein Fünfer-Angebot, auch von, von Mugli-Rex. Da ist noch ein Rex. Das ist nicht Diamant-Rex, sondern ein Mowgli Rex. Und ich muss mir angewöhnen, in die Kamera zu gucken und nicht auf den Chat. Weil ihr seht mich nicht im Chat, sondern in der Kamera. Oder ich stelle die Kamera dahin, aber dann gucke ich halt im Prinzip nie auf den Bildschirm. Oder nie in eure Richtung, sagen wir es so. Dann gucke ich nie in eure Richtung. So gucke ich zumindest noch in eure Richtung und gucke dann immer so ein bisschen nach unten weg. Ja, ja, macht das. Diamantrex, macht das. Jeden Dienstag. Jeden Dienstag äh, Freakstream. Klar, voll gut. Ja, ich habe mir auch was einfallen lassen äh, für den Stadtbesuch. Ich glaube, ich habe den gerade abgeschalten, weil ich ja ähm, vorhin Jagged Alliance gespielt habe. Aber ich habe generell schon Stadtbesuch eingerichtet für Forge-Punkte. Fortschpunkte, sag ich schon, für Kanalpunkte. Ähm, und ich habe mir, hab mir eine ganz geniale Strategie einfallen lassen. Ich lege einfach einen zweiten Account an, einen zweiten Account, einen zweiten Account und gehe damit in die Welt und kann mir eure Stadt angucken. Dann muss ich zwar auch immer noch nochmal den, den ähm, na, hier, das Tutorial durchklicken. Den, den äh, Jockeltraut-Move machen, ähm, um eure Stadt auch tatsächlich sehen zu können dann. Aber es geht. Es geht auf jeden Fall. Und ich äh, würde dann einfach mir noch einen zweiten Namen gehen, einen zweiten Benutzer anlegen. Ähm, und das ist ja auch total okay. ist ja von Inno erlaubt, einen zweiten Benutzer auf einer anderen Welt zu haben. Genau, und da, da das ja dann alles Welten sind, auf denen ich nicht spiele, sondern nur mir Städte von anderen Spielern angucke, kann ich ja da mit dem zweiten Account das machen. Und dann stört, stört es mich hier auf meiner Hauptwelt oder auf meinem Haupt, wie soll ich es nennen, auf meinem Hauptaccount, nicht, dass da plötzlich, ähm, dass hier plötzlich alles voll ist mit Welten, die ich eigentlich gar nicht bespielen will. Das würde mich auf jeden Fall stören und deswegen äh, dachte ich mir so, wäre blöd, wenn ich ähm, in jede Welt reingehen müsste, aber nö, muss ich ja gar nicht. Muss ich ja gar nicht. Muss mir ja nicht überall eine Welt anlegen, wenn ich mir einfach einen zweiten Account anlegen kann. Gute Nacht, Marco. Schön, dass du da warst. Dir auch eine, einen schönen Start in die neue Woche. Und ähm, ich werde mich auch anschließen. Ich habe jetzt alles... Ne, Uzzeria war ich gerade. Ich gehe noch, geh noch mal kurz über alles rüber. Ich muss gleich noch mal auf dem Handy gucken, ob ich den, das eine Ding finde. Guck mal, noch mal kurz diamant Diamantrex gut dass ich nochmal mal hierher gegangen bin tatsächlich meine steine fast vergessen abzuholen ja genau also die äh, fünf sektoren hier konnte ich jetzt nicht einnehmen gut okay dann nochmal auf a Nichts mehr zu tun. Und äh, zurück auf meine Hauptwelt. Sieht auch alles okay aus. Hier kann ich noch eine Verhandlung machen für Burgpunkte. Und noch ein Kampf für die Wochenrangliste. So, und jetzt noch mal die Beta. Da ist auch alles im Reinen. Jetzt kann ich hier noch eine Stunde versetzt noch die Bogpreise abholen. Oh. Äh, so Ah, das ist die neue Anzeige. Das ist die neue Anzeige, wenn man im Level aufsteigt mit der Burg. Okay. Und es gibt einen Wunschbrunnen. Das heißt, auf A kriege ich dann bald nochmal einen Wunschbrunnen, wenn ich im Level aufsteige mit der Burg. Sehr schön. Gut, dann kriegt jetzt hier noch irgendjemand fünf Forge-Punkte von mir. Nee, doch nicht dann gehen sie einfach nur wieder in meine Burg, äh, meinen zeus und st patrick's day muss warten ja. gut bin ich durch bin ich durch gut dann lese ich noch mal was du geschrieben hast Spielt spielte extra auf thailand um andere Streamer dorthin zu, checken, zu schicken, diese Rossi. <lacht> nee, sie spielt auf Thailand, um schnell den Preis zu bekommen, oder? Also den nächsten Tagespreis im Event. Deswegen spielt sie auf Thailand, nehme ich an. Aber ich glaube, du, du weißt es auch und wolltest nur einen Schatz machen. Genau, also äh, mir fehlt hier noch diese... diese Baustelle auf einer kleinen Straße und ich werde gleich noch mal mein Handy gucken, ob ich die noch, mal, noch finde. Aber ich sehe sie hier auf jeden Fall nicht. Ähm, da sind ja also gerade in diesen Baustellen, die sind ja da sind ja die höher, höherwertigen Preise drin und da sind vielleicht noch mal irgendwie 200 Fortspuls drin oder sowas. Das will ich natürlich nicht verpassen. Den Preis. Ja. Schildfach abgeht. Ab Upgrade-Kit gibt es jetzt, wobei ich äh, davon noch zwei habe. Ich brauche eher die anderen, die Gegenteiligen, die Schildwachten an sich. Sie möchte Jockel aus Thailand schicken oder nach. Sie ist für sadistisch, sadistisch veranlagt. Hast du gar keinen Clip, Clip zugemacht, Diamantrex, wo sie das gesagt hat? Also, ähm, ich gucke ja die, die Streams von äh, Pi und Josie, wenn ich dann nicht in dem Moment live dabei bin. Ähm, auch gerne nochmal, so, also lass die gerne nochmal so nebenher dudeln während der Arbeit. Ähm, ja. Vielleicht fällt es mir auf, aber Clip wurde nicht freigeschaltet. Muss man den freischalten extra? Also kann der Streamer den freischalten? Oder also das verstehe ich also nicht, noch nicht ganz. Aber ähm, wie dem auch sei, es ist schon wieder nach 1. Es ist schon wieder nach 1. Ich wollte eigentlich um halb 1 Schluss machen um endlich mal vor 1 ins Bett zu kommen. Jetzt komme ich wieder erst um halb zwei ins Bett wahrscheinlich. Ich sage, ich sag, äh, danke fürs Zuschauen und äh, wünsche euch eine gute Nacht und einen schönen Start in die nächste Woche. Und ja, und muss mal schauen, wann ich das nächste Mal streame. Ich kann das leider immer nicht wirklich sagen. Das ist bei mir alles immer sehr, sehr flexibel. Meine Frau hat die Woche Ferien und äh, wird vielleicht nicht so viel arbeiten und nicht so viel ähm, am Abend noch hinter mir sitzen. <lacht> und ähm, ja, dann klappt es vielleicht ganz gut, dass ich dann am Abend doch nochmal zum Stream komme die Woche. Gut. Ja, muss ich mal gucken mit den Clips. Danke für den Hinweis. Ich würde mich erstmal über Clips freuen, über, über Clips von anderen, die bei mir Clips machen. Aber ähm, ich bin vielleicht nicht lustig genug. <lacht> ich, bin so sach ich bin zu sachlich. Ich bin eher. Als, als Chatter bin ich lustiger. Hm. Sonne ist aufgegangen in Thailand. Tja, hätte ich jetzt einen Account in Thailand, dann würde ich sehen, wie die Sonne aufgeht in FOE. Gut, das soll es gewesen sein. Das war jetzt der Witz des Abends. Ein bisschen flach, aber okay. <lacht> Gut, dann äh, sage ich ciao und bis zum nächsten Mal. Danke nochmal fürs Zuschauen. Ciao, ciao.